Ich bin auch schon in der Documenta Vorfreude. Heute ist ja die innenoffizielle Eröffnung, heute ist Mittwoch und die Prominenz ist in Kassel und wir Kassels Bürger dürfen am Samstag die Documenta erleben. Ich habe mir gedacht, weil alles spielt sich ja heute in der Stadt ab, ähm, ich fahre einfach mal zum Hallenbad Ost Ja und finde das hier mega. Diese ganzen Aussteller muss aber nicht nochmal informieren, was das Thema ist hier von der Documenta. Also jetzt Thema Documenta meine ich natürlich hier Hallenbad Ost. Was will uns der Künstler damit sagen? Ja. Und ja, da mhm. wird das ist ein großes Logo, da sitzen so ein paar Leute davor, ja, ich freue mich, das ist jetzt Film 2, der Dokumental, mein erster Film ist ja auf YouTube, das ist äh, das Fredizianum mit den schwarzen Säulen von dem Künstler, äh, dann Per Pe dieser Rumäne, der da auf dem Fredizianum diese Botschaften, mitteilt. Also quasi so ein Resümee. Ja, würde mich freuen, wenn, wenn ihr auf meinen Kanal mal reinschaut. So, jetzt will ich erstmal Fotos machen. Alles Liebe. Da fällt mir jetzt noch ein, dass Ost, das Areal ist eine wunderbare Location und seitlich vom Hallenbad Ost ist ein wunderschöner Biergarten, da könnt ihr einkehren. Und was ich sehr sehr positiv finde, ich habe da heute auch nachgefragt, dort wo ihr die Treppen seht, wo ihr hinaufgeht ins Hallenbad Ost. Also heute war das ja verboten, das geht ja erst ab Samstag los, aber links, das seht ihr jetzt auf dem Bild, ist ein Fahrstuhl. Also barrierefreier Zugang für die Rollstuhlfahrer möglich. Und das finde ich ganz toll. Das wollte ich nochmal herausstellen. Und zu den PAP-Ausstellern könnte ich mir vorstellen, die Documenta, das ist ja eine Vielzahl an Künstlern aus der ganzen Welt. Und ähm, vielleicht sind das auch die Künstler, die das darstellen äh, weil das sind verschiedene sprachen und so komme ich jetzt einfach mal so gerade auf die idee ich habe gegoogelt also zu den Pub-Aufstellern finde ich leider keine info ja das schild was ihr eben gesehen habt da, da kann man parken park and ride das ist am großen kreisel schwabenwiese ja und ich hoffe ich konnte euch einige infos geben Ganz liebe Grüße.